Und los. <lacht> ja. von <lacht> so Spaß mit dem sache haben und nicht nur mit Blödsinn, was ich auch mal tue, aber wie auch immer. Und jetzt geht es um der kreis und die wichtige, wichtigsten Punkte bei einem Einheitskreis. Beobachten Sie die Figur, entscheiden Sie, in welchem Quartil des Kreises ist der Sinus der Cosinus der Tangens positiv oder negativ. Bei welchem Winkel ist der Sinus und der Cosinus 0, 1 oder minus 1. Geben Sie diesen Winkel sowohl in Grad als auch in Radians an. Okay, in welchem Quartil des Kreises ist der Sinus, der Cosinus oder, oder der Tangens positiv oder negativ? Und schauen wir jetzt hier ein Bild. Im ersten Quartil auf der x-Achse wird der Cosinus gezeigt, also das ist hier auf der rechten Seite, ist positiv. Und auf der y-Achse wird der Sinus gezeigt, also die Projektion dieses Punktes, also was oberhalb da ist das wird es dann wird das sinus halt positiv sein also das bedeutet hier ist das sinus positiv der kosinus auch positiv aber wenn wir ein bisschen weiter gehen hier dann ist der sinus positiv und der kosinus negativ halt weil es hier auf der linken Seite ist. Also wenn wir rechts sind, ist Cosinus positiv, links ist Cosinus negativ, also wir müssen die Y-Achse schauen und für den Sinus müssen wir die X-Achse scha sehen, schauen, also oben ist positiv und unten ist negativ. Also hier ist Cosinus negativ, links und sinus positiv oben. Was passiert mit dritten Quartil? Das ist unten und links, also beides negativ. Und viertes Quartil ist unten, also Sinus negativ, aber rechts, Cosinus positiv. Und was bedeutet das jetzt für die Tankens von den Tankens? Also wenn ich beides beides positiv, Tankens ist es Sinus durch Cosinus, also Tankens auch positiv. Wenn wir hier sind, dann ist Sinus positiv, aber cosinus negativ, Plus durch Minus, dann wird Tagens negativ sein. Hier haben wir Sinus negativ und cosinus auch negativ, also Tagens wird Minus durch Minus, also positiv sein. Und jetzt hier haben wir Sinus negativ und cosinus positiv, Minus durch Plus, das wird doch Tangens negativ sein. Gut, und haben wir jetzt die wichtigsten Punkte halt und wo war das hier? boah, das sieht kompliziert aus, aber uns interessiert wo der Wert 1 und 0 ist und 1 ist halt hier der Cosinus, wenn wir an dieser Stelle sind, wo wir 0 oder 360 Grad haben oder wo wir 0 oder 2 Pi Radians haben ja? und wenn wir jetzt eine Drehung bis hier machen, hier ist Cosinus 0 und Sinus halt hier oben auf der y-Achse, also da ist Sinus 1, und wie viel ist dieser Winkel, so, das ist 90 Grad, und 90 Grad, 90 Degrees, Decke ist hier Pi halbe Radianz, ja, und wenn wir noch weiter gehen, da kommen wir an diese Stelle, jetzt hier, wo Cosinus halt, auf der x-Achse, ja, da ist minus 1, und Sinus auf der y-Achse, hier ist 0, also hier an dieser Stelle, wie viel ist der Winkel? Also ein halber Kreis, 180 Grad. Und das sind Pi-Rads. Ja? Und wenn wir noch ein bisschen so weitergehen, dann kommen wir hier unten, wir haben 3 mal 90 Grad gemacht, das ist 270 Grad, steht hier und das ist 3 mal pi halber, pi halber, wenn wir das in Erinnerung haben, pi halber ist 90 Grad und wir, oder wenn wir uns daran erinnern, 2 pi ein ganzer Kreis, ja, wie in der Formel vor dem Umfang des Kreises, 2 pi mal R und hier ist R1 halt, daher ist Einheitskreis, also 2 pi ist der Umfang von diesem Kreis, wenn der Radius 1 ist und das ist halt die Einheit für den Winkel, ja, und ein ganze Drehung ist 2 pi. Radians nennt man dann ja gut und das bedeutet jetzt hier haben wir gesagt schon das ist halt 3pi halbe und das ist halt 270 grad und da haben wir äh, Sinus minus 1 und cosinus wieder 0 und wenn wir noch ein bisschen weiter gehen das sind wir wieder am Anfang 360 grad oder 0 grad da ist wieder sinus 0 auf der y-Achse und auf der x-Achse cosinus 1 und das ist der Winkel 0 Radians oder 2p Radians. Fertig. Danke sehr.